die bemerkenswerteste Sache, die auf dem Planeten geschieht. Um Cricket zu spielen, brauchst du den guten Boden, ne? Absolut. Ich werde mich auf jeden Fall zur Verfügung stellen, um dabei zu sein, um Teil des Projektes in der Bewegung zu sein. Namaskaram, guten Morgen. Beide Brüder, bravo Brüder. Dwayne und, Darren, Dwayne und Darren, es ist wunderbar, euch beide zu sehen. Es ist schön, dich zu treffen. Es ist wunderbar, euch beide zu sehen. Diese neue Bewegung, die dich in die Karibik bringen will, die Bodenbewegung. Also, wir würden gerne ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, um das ein bisschen besser zu verstehen. Diese neue Bewegung, von der sie möchten, dass wir ein Teil davon werden, und wir möchten uns auch mehr darüber informieren. Und wir möchten auch das Gefäß und der Überträger für die Nachricht sein. Um es einfach auszudrücken, was geschehen ist, ist einfach das. Unglücklicherweise betrachten wir unsere sogenannten wissenschaftlichen Herangehensweise alles als Material. Boden ist kein Material, er ist wie ein lebender Organismus. In einer Handvoll Boden gibt es über 5 bis 7 Milliarden Organismen. Und genauso wie unser Körper funktioniert, zum Beispiel in unserem Körper, über 60% dieses Körpers sind tatsächlich Mikroorganismen. Nur 40% ist genetisch, weißt du. Unsere elterlichen Zellen, die in uns sind, aber 60% sind Mikroorganismen. Schau, die Nahrung, die wir essen, wir können das eigentlich gar nicht alles alleine verdauen. Wir haben nicht die notwendigen Enzyme und Alkaline um diese vollständig zu verdauen. Nur wegen der mikrobiellen Darmmikroben, die das sind, verdauen wir Nahrung. Wie reichhaltig unser Darmmikrobiom ist, entscheidet darüber, wie gut wir Dinge verdauen und wie gut wir die Nahrung, die wir essen, verwerten. Das gleiche gilt für alle Pflanzen und Bäume. Sie können die Nährstoffe nicht selbst aus dem Boden aufnehmen. Sie brauchen die Hilfe von Mikroorganismen. Es gibt dort einen sehr komplexen, wie soll ich sagen, wie einen Marktplatz, der sich genau unter der Erde abspielt. Die Pflanzen machen Photosynthese, sie nehmen Kohlenstoff aus der Atmosphäre und machen daraus Kohlenstoffzucker und handeln, handeln sehr klug mit den Mikroben. Und sie sind auch sehr, sehr, sehr, sehr, sehr schlaue Marketingfachleute. Sie geben ihre Erzeugnisse von Nährstoffen, die sie haben, nicht her. Stickstoff, Phosphor, Sulfate und andere Dinge, die sie haben, wenn sie nicht die richtige Menge an Kohlenstoffzucker erhalten. Es ist ein sehr komplexer Handelsmechanismus. In dem Moment, in dem die Pflanze nichts mehr zu geben hat, werden sie einfach alle Nährstoffe unterbinden. So ist es unter der Erde. Es ist ein sehr komplexer Prozess. Aber wir behandeln das, als wäre es ein Haufen Chemikalien. Wir denken, indem wir etwas Stickstoff oder Harnstoff oder Ammoniak oder so etwas darauf werfen, wird alles gut werden. Das ist der Fehler, den wir in den letzten 50 bis 70 Jahren gemacht haben. Und erst in dieser Zeit ist dieser Schaden entstanden. Und die phänomenalste Sache, die auf dem Planeten geschieht, die auch die Quelle unseres Lebens selbst ist, das ist, was wir als Photosynthese bezeichnen. Photosynthese bedeutet eine ununterbrochene Erzeugung von Energie und die Bereitstellung von Kohlenstoff für alles Leben. Wenn ich sage Kohlenstoff für alles Leben, wir alle sind Kohlenstoffleben. Im Wesentlichen sind wir Kohlenstoff, weißt du. Das ist der Grund, weshalb du entweder ein Diamant oder Kohle werden kannst. Ein Stück Kohle. Ein menschliches Wesen kann wie ein Diamant scheinen oder wie Holzkohle enden wegen des Kohlenstoffs. Denn wir sind sowieso aus Kohlenstoff gemacht. Also alles Leben, das du kennst, Pflanzen, Tiere, Insekten, Würmer, Vögel, es ist alles Kohlenstoffmaterial. Also dieser Kohlenstoffaustausch findet in einer phänomenalen Geschwindigkeit statt. Und wenn das effizient geschehen soll, dann muss das, was als Photosynthese bezeichnet wird, stattfinden. Jetzt gerade aber ist das Problem mit der Welt, dass das Land entweder gepflügt und offen liegen gelassen wird, oder es ist zugepflastert in den Städten. Das Pflastern und Pflügen des Sandes ist die Hauptsache. Wir können das Pflastern nicht vermeiden, wo die Menschen in den Städten herumlaufen. Wie auch immer, die gepflasterte Fläche wird größer, aber trotzdem ist sie nicht groß genug, um den Klimawandel und all das zu verursachen. Aber die gepflügten Bereiche machen fast 70% aus. Also 72% des Bodens der Erde wurden gepflügt und in den Jahreszeiten, in denen es keine Ernte gibt, offen liegen gelassen. Das ist der Hauptschaden. Denn die ersten 30 bis 40 Zentimeter des Bodens enthalten das gesamte Leben, das alles andere am Leben erhält. Nur 30 bis 40 Zentimeter Boden sind verantwortlich für 87 Prozent des Lebens auf diesem Planeten, einschließlich dir und mir. Wir alle kommen von diesem bisschen Boden, alles kommt von dort. Aber wenn du mit den Maschinen pflügst und es offen liegen lässt, die Maschinen pflügen bis zu 30 Zentimeter und mehr. Und das zerstört alles vollständig, wenn man es offen liegen lässt. Die einfachste Sache, die wir tun müssen, ist, ein Höchstmaß an grüner Bedeckung zu schaffen. Das müssen nicht unbedingt Wälder sein, es können auch Bodendecker sein, es können Unkräuter sein, es können Gräser sein, es kann alles Mögliche sein. Aber es muss überall Photosynthese geben. Nur dann wird der Boden permanent angereichert. Sonst werden 25 bis 30 Jahre Landwirtschaft die meisten Böden zerstören. Nach Angaben der UN-Organisationen sind bereits jetzt weltweit mehr als 50 Prozent des Mutterbodens verschwunden. Und wir haben nur noch für 60 bis 80 Ernten Mutterboden auf dem Planeten. Das entspricht ungefähr 45 bis 60 Jahren. Jeder verantwortliche Wissenschaftler sagt, dass wir 2045 40 Prozent weniger Nahrung auf dem Planeten produzieren werden. Und unsere Bevölkerung wird bei 9,2 Milliarden liegen. Nun, das ist weder eine Welt, in der du leben möchtest, noch eine Welt, in der wir unsere Kinder zurücklassen möchten. Denn es wird geschätzt, dass im Durchschnitt 27.000 Arten, nicht Organismen, 27.000 Arten von Mikroorganismen jedes Jahr im Durchschnitt aussterben. Wenn wir in diesem Tempo weitermachen, dann werden wir in 30 bis 40 Jahren einen Zustand erreichen, an dem, wenn man den Boden wiederbeleben will, es 150 bis 200 Jahre dauern wird. Aber jetzt sind wir in einer Zeit, in einer Zeitschwelle, an der... Wenn wir jetzt die richtigen Dinge tun, in den nächsten 15 bis 25 Jahren, dann können wir den Boden der Erde in erheblichem Maße wieder umwandeln. Das ist der Grund für die Dringlichkeit und auch der Grund für diese Bewegung. Wie du ganz richtig gesagt hast, ist der Boden der Lebensraum für Milliarden und Abermilliarden von Leben. Und ich denke, wie auch mein Bruder schon vor einiger Zeit sagte, dass Gott keine weiteren Leben schafft. Es ist also wichtig, dass wir als menschliche Wesen eine Bestandaufnahme dessen machen, was jetzt gerade passiert und wir versuchen, diese drastische Veränderung so bald wie möglich vorzunehmen. Mit einer einfachen Veränderung der Politik in allen Ländern. Wir versuchen, eine Veränderung der Politik in 192 Ländern der Welt zu erreichen. Schau, jetzt gerade spricht jeder darüber, was kann ich tun, was kann ich tun. Nehmen wir an, du hast 40.000 Quadratmeter oder 400.000 Quadratmeter Land und du kümmerst dich sehr gut darum, aber es gibt keine Garantie, dass die nächste Generation das gleiche tun wird, vielleicht ruinieren sie es. Es gibt keine Gesetze, es gibt keine Gesetze, die besagen, dass du den Boden schützen musst, dass du den Boden in einen bestimmten Grad der Lebendigkeit erhalten musst. Es gibt also keine Garantie, daher ist ein Wechsel der Politik sehr wichtig, denn es sollte in der Politik jedes Landes verankert sein, dass dies der richtige Weg ist, einen Boden zu bewirtschaften, denn Boden ist nicht unser Eigentum. Er ist ein Erbe, das von früheren Generationen zu uns gekommen ist. Und wir müssen es als lebendigen Boden an die nächste Generation weitergeben. Andernfalls, wenn man den ganzen organischen Gehalt entfernt, dann wird die Welt voller Sand sein. Es wird keinen Boden geben. So sind die Wüsten entstanden. Im Moment zum Beispiel Saudi-Arabien meint, man denkt, es ist eine totale Wüste, aber sie sagen, dass es vor 10.000 Jahren ein Regenwald war. Kannst du das glauben? Vor 10.000 Jahren war es ein Regenwald und Dinge sind geschehen und es ist eine Wüste geworden. Schau, um Wüste in Boden zu verwandeln, weißt du, landwirtschaftlich nutzbaren Boden geben sie Milliarden Dollar aus, um das in landwirtschaftlich nutzbares Land zu verwandeln. Und das tun sie in einem bestimmten Umfang. Aber das geschieht in einem Land, in dem es, weißt du, eine enorme Menge an Geld gibt, die investiert werden kann. Aber keines der anderen Länder kann jemals auch nur darüber nachdenken, so eine Menge Geld, in kleine Landstücke zu investieren, um diese landwirtschaftlich produktiv zu machen. Aber das bestehende Land, das wir haben, das ungefähr 51 Millionen Quadratkilometer groß ist, das wir weltweit für Landwirtschaft nutzen, dieses Land, wenn du den organischen Gehalt vom jetzigen Gehalt auf drei bis sechs Prozent erhöhst, dann kannst du mit der Hälfte des Landes die Nahrung produzieren, die du jetzt schon produzierst. Die Nahrung, die du für die Welt brauchst, kann mit 100.000 Quadratkilometern Land produziert werden. Aber wir brauchen 200.000 Quadratkilometer. Einfach nur, weil die Böden ausgelaugt sind. Und wir versuchen einfach, Pflanzen mit Salzen anzubauen, indem wir Chemikalien und Salze darauf kippen. Also du hast gesagt, innerhalb von 45, 50, 55 Jahren, richtig? Ja. Übrig mit Boden. Das ist, was davon durchschnittlich übrig ist. Also was denkst du, was passiert als nächstes, wenn wir wenn wir ihn nicht retten? Schau, die Organisationen der Vereinten Nationen wie die FAO und andere sagen bis 2035 bis 2040 weltweite Bürgerkriege voraus. Es könnte zu Bürgerkriegen in verschiedenen Ländern der Welt kommen, denn 40% Prozent weniger Nahrung bedeutet, dass es zu Kämpfen im Land kommen wird. Zum Beispiel in den letzten 40 Jahren oder so, 40 oder 42 Jahren, gab es in Afrika 30 Kriege. Davon wurden 27 Kriege um die Kontrolle von fruchtbarem Land geführt. Ich möchte, dass du dir die Google-Karte von Afrika anschaust, wie es vor zehn Jahren war und wie es heute ist. Du wirst sehen, dass der braune Fleck sowohl vom Süden als auch vom Norden nach Zentralafrika vorgedrungen ist. Afrika bedeutet, dass man immer an Grün dachte. Das Bild der meisten Menschen von Afrika ist von den Tarzan-Filmen der 80er Jahre, weißt du. Überall Dschungel, Dschungel, Dschungel. Das gibt es nicht. Die meisten Länder werden zu Wüsten. Glaubst du, das? wie du sagst, in den nächsten 40 bis 50 Jahren, wenn nichts getan wird, ich habe eine Dokumentation gesehen, ich bin nicht sicher, ob sie richtig ist oder so, aber sie sagte, dass wir eine Art größere schwarze Löcher in der Welt haben werden. Schau, die Sache ist die, dass wir immer kalte Statistiken anschauen und Vorhersagen machen. Ich, ich bin nicht jemand, der so Dinge betrachtet. Aber du und ich als Menschen, wenn wir uns jetzt einsetzen, muss eine solche Situation nicht eintreffen. Wir können das in 12 bis 15 Jahren ganz einfach umkehren. Wir haben hier in Südindien ein groß angelegtes Beispiel. Du musst das unbedingt besuchen und anschauen, wenn du Zeit dazu hast. Wir haben eine Bewegung namens Cover the Calling. Wir haben zu Beginn ein Projekt Rally for Rivers gestartet, mit dem wir die Politik geändert haben. Der Wechsel der Politik war sehr wichtig. Jetzt vor Ort in einem Flusseinzugsgebiet, das 83.000 Quadratkilometer groß ist, und mit einem, mit 5,2 Millionen Landwirten in diesem einem Flusseinzugsgebiet, hier arbeiten wir. Wir haben jetzt 125.000 Landwirte zu einer anderen Art von Landwirtschaft bewegt, eine baumbasierte Landwirtschaft. In fünf bis sieben Jahren ist die Einkommen um irgendetwas zwischen 300 und 800 Prozent gestiegen, also das Drei- bis Achtfache. Und die Qualität des Bodens ist signifikant besser geworden und der Grundwasserspiegel ist gestiegen. Und die Nährwertqualität der Lebensmittel hat sich deutlich verbessert. Schau, warum ich über Ernährung spreche, ist, zum Beispiel in den Vereinigten Staaten, ich sage die Vereinigten Staaten, da dies ein Ort ist, an dem diese Dinge gemessen werden. An den meisten anderen Orten wird es nicht gemessen. Welche Art von Obst und Gemüse man 1920 gegessen hat, vor etwa 100 Jahren, heute sind nur noch 10% der Nährstoffe in denselben Gemüsen und Früchten enthalten. Wenn du 1920 eine Orange gegessen hast, um das gleiche zu bekommen, was du damals bekommen hast, musst du heute 8 Orangen essen. Hast du schon jemals acht Orangen zum Frühstück gegessen, frage ich dich? Also, was denkst du, ist der Grund dafür, dass du fast dreimal so viel essen musst? Nicht dreimal, sondern achtmal. Ja, es gibt keine acht beim Cricket, nur sechs. Das ist das Problem. Ich habe ein Foto von dir mit einem Schläger gesehen. Oh, wirklich? Hast du einen Ball schlägst. Ich habe eigentlich mehr Feldhockey als Cricket gespielt. Also ich habe mich mehr für Feldhockey interessiert, aber es gibt niemanden in Indien, der nicht Cricket spielt. Jeder ist ein Cricketspieler. Also, wenn man sieht, dass du ein großer Cricket-Fan bist, wer wäre dein absoluter Lieblingsspieler im Cricket gewesen? Absoluter Lieblingsspieler im Cricket? Ich glaube, das ist Richard, Vivian Richards. Der Viv, der Meister. Ja. Ich meine, es geht nicht nur um die Runs und das Ergebnis, die Art und Weise, wie es gemacht wurde, die Leichtigkeit und die sichere Beherrschung dessen, was getan wurde, das war eine Art angstfreies Spiel, weißt du? Der Wief, der Meister. Ich glaube, ich habe eines der Videos angesehen, in dem in einer deiner Sessions mit diesem Jungen, der dir eine Frage stellt. Den Unterschied zwischen dem, was dein Verstand dir sagt, und dem, was dein Herz dir sagt. Und <lacht> ist, alles, was es macht. Was sie versuchen zu sagen ist, ob ich etwas mit einem gedanklichen Prozess oder mit Emotionen entscheiden sollte. Das ist es, wonach sie fragen. Es gibt also einige Bereiche im Leben, die man auf Grundlage der Emotionen entscheidet. Und es gibt einige Bereiche, die man mit der Klarheit der Gedanken entscheiden muss. Es ist nicht so, dass alles durch Gedanken sein muss. Wenn du alles durch Gedanken machst, dann wirst du bis zu einem bestimmten Grad erfolgreich sein. Danach wird dein Leben so trocken sein. Eine Art saftloses Leben wirst du leben. Aber wenn du nur noch emotional wirst, dann könntest du ein großes Durcheinander sein. Also beides wird gebraucht. Es ist also als ob soll ich meine. Wenn du Cricket spielst, soll ich meine Hände oder meine Beine benutzen? Sagt es mir. Interessant, interessant. Okay, dann möchte ich dir eine persönliche Frage stellen. Als Cricketspieler bekommt man natürlich ein besonderes Gefühl von Größe und Überlegenheit, wenn man zum Beispiel 100 Punkte in einem fünftägigen Testspiel erzielt oder 100 Punkte in einem One-Day-Spiel, was auch mal der Fall sein mag. Das Gefühl, das du bekommst, nachdem du solche 100 Punkte erzielt hast für den nächsten Wurf, den du schlagen musst, wie kann man so ein Gefühl wiederholen? Am Anfang, wenn du, normalerweise, wenn du den Platz betrittst, um deine Innings zu beginnen, dieses Maß an Vertrauen und so weiter. Es tut mir leid, vielleicht sage ich etwas, das im Gegensatz zu vielem steht, was ihr gehört habt. Schau, du solltest dich nicht gut fühlen, weil du 100 getroffen hast. Du solltest dich nicht gut fühlen, weil du das Spiel gewonnen hast. Nun, diese Dinge sind da, ein bisschen was zum Feiern und so ist da. Aber das wirklich gute Gefühl für einen Cricket-Spieler sollte sein, wie du den Ball triffst, okay? Wenn du den Ball richtig triffst, dann macht das ein gutes Gefühl und das ist alles, worauf du dich verlassen musst. Wenn du weiterhin dieses gute Gefühl hast, dann wird jemand anderes die Punkte zählen. Warum zählst du die Punkte? Es gibt andere Leute, hallo? Du musst einfach den Ball treffen. Weißt du, jemand fragte mich, wie du weißt, ist in Indien dieses Ding, das Indien-Pakistan-Spiel, ist immer eine große Emotion, weißt du. Ein anderes Level von Aufregung und Emotion. Also, es kam jemand und fragte mich, Sadhguru, wie kann man Pakistan schlagen? Ich sagte, Schlag nicht Pakistan. Warum willst du Pakistan schlagen? Pakistan zu schlagen ist nicht die Aufgabe von Indiens Cricket-Mannschaft. Indiens Cricket-Mannschaft sollte sich nur darum kümmern, wie man den verdammten Ball schlägt. Versuch nicht Pakistan oder Pakistaner zu schlagen. Das ist nicht die Art, wie man das Spiel spielt. Du schlägst einfach den Ball. Wenn du den Ball gut schlägst, dann wirst du jeden schlagen, klar? Aber beim Cricket geht es nicht darum, alle zu schlagen. Beim Cricket geht es darum, den Ball gut zu treffen. Daher sollte das großartigste Gefühl für dich immer sein, den Ball gut zu schlagen. Wenn du das hast, dann wird jemand zählen. Jemand wird erklären, wer gewonnen hat. Das ist nicht deine Aufgabe. Deine Aufgabe ist, es den Ball richtig gut zu treffen. Das ist alles. Und die Menschen lieben dich und bewundern dich dafür. Es ist sehr einfach, 100 zu schreiben. 1 ist 100, weißt du? Niemand bewundert dich für 100. Leider könnten die Leute das denken. Aber die wahre Freude am Spiel und die Leistung des Spiels ist, wie gut du den Ball treffen kannst. Also, als du gefragt hast, wer ist dein Lieblingsspieler, sagte ich Vivian Richards. Vielleicht hat Vivian Richards nicht so viele Punkte erzielt wie jemand anderes. Viele andere Leute haben höhere Zahlen. Ich spreche darüber, wie der Ball getroffen wurde. Das ist alles, worum es in diesem Spiel geht. Wenn man es nur von einer mentalen Perspektive betrachtet. Manchmal möchte man dieses Selbstvertrauen haben, selbst wenn man nicht so gut ist. Ein gewisses Maß an Selbstvertrauen, das man fühlt, nachdem man die 100 erreicht hat. Darauf zielt meine Frage ab. Nein, ich sage, so sollte es nicht sein. Ich sage, es sollte nicht so sein, denn 100 ist nur eine Zahl. Schau, es gab eine Zeit, in der, wie du weißt, es gab eine Zeit, wenn ein Team 100 in 30 Overs erreichte, dann wurde das als sehr gut angesehen. Ich erinnere mich, als Sanat Jaisuriya zum ersten Mal 100 in 20 Overs erreichte. Das war ein Wunder. Jetzt erreichen sie es in 8 Overs. Na gut, 10 Overs. Ich will damit sagen, dass man nicht solche Maßstäbe anlegen sollte. 100 ist eine großartige Zahl. Nein, 100 ist keine großartige Zahl. 6 ist keine großartige Zahl. Das Tolle am Cricket ist, dass du den Ball so gut triffst. Und das ist alles, was unter den gegebenen Umständen zählt. Unter egal welchen Umständen triffst du den Ball gut. Unter bestimmten Umständen können 50 Runs eine große Sache sein. Unter anderen Umständen sind 200 Runs nicht so toll. Ist es nicht so? Orientiere dich also nicht an der Zahl. Es sollte bei dir nur darum gehen, wie du den Ball am besten treffen kannst. Und davon musst du die großartigsten Gefühle bekommen. Wenn erst einmal dein Vertrauen und deine Art, wie du fühlst, davon abhängt, wie du den Ball triffst, wird dein Fokus nur darauf liegen, und so sollte es sein. Die Anzeigetafel ist nicht deine Angelegenheit. Es gibt Leute, die für diesen Job angestellt sind. Das macht Sinn. Danke. Also Leute, ihr seht also, dass man zum Cricket spielen guten Boden braucht, hm? Ja, das ist sehr wichtig. Ansonsten weißt du, was dir der Platz antun wird. The track will do for you. <lacht> Wir freuen uns auf jeden Fall auf deinen Besuch bei uns. Es ist gut, dass du in die Karibik kommst und das Weitere nach Trinidad und Tobago, die unsere Heimat sind. Ich werde mich auf jeden Fall zur Verfügung stellen, um da zu sein, um Teil des Projekts und der Bewegung zu sein und auch um dich persönlich zu treffen. Vielen Dank, Dwayne. Vielen Dank, Darren. Alles Gute für euch. Ich danke dir, Sir. Vielen Dank. Meine besten Wünsche und Segen für euch beide. Namaskaram.